in diesem Video zeige ich dir, wie kannst du ein Regio äh, regionale Zugtickets kaufen. Also dass ich momentan in Passau bin, also im Süden äh, Deutschlands. Ähm, wirst du jetzt auf dem Bildschirm sehen, dass Passau Hauptbahnhof steht als unser Abfahrtspunkt und wählen wir äh, von Passau nach zum Beispiel Berlin. Wenn wir Berlin auswählen, haben wir auf der linken Seite eine Liste von den Stationen äh, in Berlin Hauptbahnhof oder Gesundbrunnen Ostbahnhof und so weiter. Das haben wir noch, aber zum Beispiel nehmen wir ähm, Gesundbrunnen das mal und sagen wir weiter. Und jetzt können wir sagen, dass äh, können wir sehen, dass wir haben eine einfache Fahrt oder hin und zurück äh, oder dass wir Zeitkarten Nachverkehr brauchen zweite oder erste klasse und äh, alle Zugtypen oder nur ec oder nur regio und so weiter jetzt können wir datum und uhrzeit auswählen wollen wir ab sofort oder vielleicht ankunft ist für uns ähm, mehr passen ähm, dann wenn wir weitergehen äh, sind wir ähm, brauchen wir das für Erwachsene oder Kinder? Also hier geht es um die Anzahl der Reisenden. Gehen wir weiter, wenn das nur für eine Person kaufen. Ähm, hier steht mehrere Optionen. Haben wir eine Bahncard oder Bahn -Bonus -Card? Das gehen wir weiter und hier sehen äh, zum Beispiel in diesem Moment, wie viel es kostet, in welche Uhrzeit, welche Uhrzeit es kommt. Wir können sehen, dass Jetzt, wenn nur erste Klasse äh, anbietet, das bedeutet, die zweite Klasse ist schon ausgebucht. Gehen wir weiter in der ersten Klasse und natürlich ist, äh, steht ähm, wegen der hohen Auslastung, zweite Klasse ist ausgebucht. Okay, äh, danach bietet eine Platzreservierung. Äh, das kann ich nur empfehlen in so einer Route, zum Beispiel Paso Berlin, also das ist durch äh, fast die ganze Deutschland, dass man einen Platz reserviert um 4 Euro. Ich glaube, es ist für zweite Klasse. Hm, ja, äh, und danach, wenn wir diese Platzreservierung bestätigen, können wir auch die Einzahlung bestätigen und einfach einzahlen. Äh, genau, mit dem mit der karte oder bargeld auf dem automaten also das ist ganz ganz egal schauen wir noch mal zum beispiel berlin und wählen wir jetzt ähm, hauptbahnhof aus und schauen wir weiter noch mal was für angebote haben wir also das haben wir schon gesehen ja können wir weitergehen ähm, und Schauen wir zum Beispiel heute, um wie viel Uhr können wir das auswählen? Oder Ankunft, das können wir auch ändern, oder Umstiegzeit und so weiter. Also, das ist ganz leicht. Am Ende nur, Sie können sehen, dass das ist vorletzte Step sozusagen eine Reservierung und Extra, sondern Übersicht haben wir normalerweise einen Button da ein rotes Button mit ähm, bestätigen, dann können wir äh, auswählen unsere Zahlungsmethode, Karte oder Bargeld und ganz einfach auf dem Automat unser Ticket kaufen. Bis nächstes Mal!